Okay, wir haben bisher die Sinnessysteme tendenziell getrennt voneinander betrachtet und da habe ich schon zeigen können, dass in der visuellen Wahrnehmung immer so eine gewisse Interpretation dabei ist. Das wird noch mal schwieriger, wenn verschiedene Sinnesmodalitäten mehr oder weniger das gleiche Ereignis betreffen, da muss ja sozusagen, müssen diese Wahrnehmungen integriert werden und wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Das heißt, es geht um die sensorische Integration, um das Zusammenführen von den in den Sinnesystemen eingehenden Signalen und das Ziel der Wahrnehmung ist es, eine möglichst widerspruchsfreie Wahrnehmung des Zustand des eigenen Körpers und der Umwelt hinzubekommen. Ich hatte schon eingangs dieser Vorlesung mal erwähnt, dass es kompliziert werden kann, wenn die Sinnesysteme gegenseitig unterschiedliche Informationen liefern, nämlich zum Beispiel der Gleichgewichtssinn und der visuelle Sinn. Wenn die nicht die gleiche Lage des Körpers anzeigen, wie eben zum Beispiel auf einem schwankenden Schiff, dann kann es schon mal sein, dass das zu Übelkeit und Unwohlsein führt. Auch da adaptiert man dann dran und kriegt das irgendwie auf die Reihe so, sogar so gut, dass Seeleute, wenn sie dann an Land gehen, eher wahrnehmen, dass das Land ein wenig schwankt. Wir haben zwei unterschiedliche ähm, Schwierigkeiten bei der ähm, Integration verschiedener ähm, Signale von unterschiedlichen Sinnesystemen. Das eine ist ein zeitbezogenes Integrationsproblem. Ähm, es benötigt nämlich eine gewisse Zeit zum einen ähm, bis von einem externen Ereignis ähm, tatsächlich ähm, die Informationen an unseren Sinnesorganen landen äh, und zum zweiten, bis diese ähm, Reize, die dann wagen oder aufgenommen werden von den Sinnessystemen tatsächlich zu einer Wahrnehmung ähm, verarbeitet werden. Ähm, wenn ich zum Beispiel beim Sprintstart ähm, die Startklappe betätige, dann kann ich das sehen und da die Lichtgeschwindigkeit unglaublich schnell ist, ist es eigentlich egal, wie weit ich entfernt bin von dieser Startklappe, das geschieht komplett ohne Zeitverzögerung und dann benötigt, das weiß man, das visuelle System ungefähr 170 Millisekunden, um die eintreffenden Reize auf der Retina zu einer Wahrnehmung zu verarbeiten und nach 170 Millisekunden ähm, kann ich dann zum Beispiel die Stoppuhr drücken ähm, und dann ähm, ja, die Uhr betätigen. Auf der anderen Seite höre ich natürlich auch ähm, die, ähm, <lacht> das Zusammenklappen der Startklappe und wenn ich mein Ohr direkt neben der Startklappe habe, dann ähm, braucht mein auditives System 140 Millisekunden, um den Schall zu verarbeiten und dann kann ich nach 140 Millisekunden die Startklappe drücken. Nun ist es aber so, dass der Schall nicht so wahnsinnig schnell sich ausbreitet, sondern dass er eine gewisse Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, die Schallgeschwindigkeit. Ähm, und wenn ich schon 10 Meter ähm, neben der Startklappe stehe, braucht der Schall 30 Millisekunden ähm, bis er an mein Ohr kommt und dann brauche ich wiederum die 140 Millisekunden, um ähm, den Reiz zu verarbeiten und dann die Stoppuhr zu drücken. Und wenn ich mich da 100, 100 Meter von der Stahlklappe entfernt befinde, wenn ich also zum Beispiel als Stopper, äh, wie man das üblicherweise macht, ähm, mich an der Ziellinie befinde, ähm, dann braucht der Schall ähm, 300 Millisekunden, bis er an mein Ohr gelangt und dann noch die ähm, 140 Millisekunden, das heißt ich drücke die Uhr erst ungefähr nach 430 Millisekunden ähm, und der, ähm, das freut natürlich den Athleten, aber wie gesagt, ich habe ja noch mein visuelles System und wenn ich ein Guter Starter bin werde ich auf jeden Fall auf den ähm, Starter gucken und ähm, das Visuelle, den visuellen Input der Startklappe ähm, ja, berücksichtigen. Wir haben hier ähm, einen ähm, besonders ähm, ja, besonderen Fall, nämlich ähm, wenn ich um Meter mit meinen Ohren von einem Gegenstand der Krachmacht entfernt bin, dann ähm, kommen, treffen Schall und ähm, visuelle, visuelle Eindruck gleichzeitig ein und ich habe hier den sogenannten Horizont der Gleichzeitigkeit, wo exakt ähm, die ähm, ähm, Verarbeitung des visuellen und die Verarbeitung des auditiven äh, Signals gleichzeitig ankommen. Aber unser, unser ähm, kognitives System ist in der Lage, ähm, geringe Unterschiede zwischen diesen beiden Zeiten ähm, einfach äh, wegzupuffern und ähm, diese zu einem ähm, Ereignis zusammenzufassen. Ähm ja, also die menschliche Wahrnehmung löst das Zeitproblem. Ähm, es gibt Forscher, die vermuten, dass so alles, was innerhalb von 30 Millisekunden passiert, ähm, zu einem Zeitpunkt zusammengefasst wird ähm, und was über diese 30 Millisekunden hinausgeht, dann unter Umständen ähm, tatsächlich als zwei Ereignisse interpretiert werden. Aber das Zentrale ist, ähm, Signale werden zu einem vernünftigen Bild zusammengezogen und ihr könnt das selber mal überprüfen, wenn ihr äh, hier mit den Fingern schnipst, dann könnt ihr sehen, ähm, wie die Finger schnipsen, ihr könnt das hören und ihr könnt es auch fühlen und gefühlt ist das tatsächlich gefühlt gesehen und gehört, wird alles zu einem Ereignis zusammengefasst und es ist irgendwie nicht so, dass man da zeitliche Unterschiede irgendwie merken würde ähm, zwischen der auditiven Verarbeitung, der visuellen Verarbeitung und der ähm, haptischen Verarbeitung. Das heißt, bei der multisensorischen Integration werden, das war der zeitbezogene Effekt, Effekt der Integration. Es gibt aber nicht nur den zeitbezogenen Effekt, sondern es gibt auch den, dass man überhaupt unterschiedliche Modalitäten zu, einer, zu einem Ereignis zusammenfassen kann und die müssen nicht unbedingt alle den gleichen Inhalt haben, sondern sie könnten unter Umständen sich widersprechen. Siehe oben das äh, Beispiel beim, ähm, beim Segeln mit dem Schiff ähm, und der Seekrankheit. Ähm, die Aufgabe des, äh, der Wahrnehmung ist aber, ähm, aus den wahrgenommenen Signalen aller Sinnessysteme auf ein Ereignis zu schließen und äh, kleinere Widersprüche werden ähm, einfach mal angeglichen. Und dazu gibt es ein witziges Experiment, der sogenannte McGurk-Effekt. Ähm, und ich habe euch hier ein ähm, YouTube-Video ähm, bereitgestellt, ähm, dass ihr euch mal angucken könnt, wo der McGurk-Effekt dargestellt wird. Ähm, aus Urheberrechtsgründen darf ich den hier nicht zeigen, aber ich versuche euch den Link oben in der Ecke zu platzieren platzieren, sodass ihr da drauf klicken könnt und sofort zu dem McGurk-Effekt kommt. Guckt es euch mal an. Okay, der McGurk-Effekt ähm, geht im Prinzip folgendermaßen. Ähm, da ist eine Person, die so komische Laute macht und diese Laute, ähm, die sind immer ähm, konstant gleich. Hier nehmen wir mal an, ähm, die Laute, die der machen würde, wäre ein Ba-Ba-Ba. Ähm, das Ohr hört Ba-Ba-Ba. Was jetzt allerdings gemacht ist, wird, der, dass der Film ähm, von der Tonspur gelöst wird und ähm, dass man in dem Videobild jemanden sieht, der ga ga ga macht. Ähm, das heißt, ähm, der Ton ist ba, ba ba was man sieht ist aber gar ga, ga. Und witzigerweise ist das, was, der, ähm, was man wahrnimmt, was also im Prinzip das Gehirn daraus macht, ist ein da da da. Das heißt, als Gesamtperzept würdet ihr sagen, ah ja, diese Person sagt da, da, da, da, weil ihr ba, ba, ba hört und ga, ga, ga seht ähm, und dieses Zusammenfassen passiert natürlich ganz automatisch und ohne, dass ihr das ähm, bewusst irgendwie oder willentlich irgendwie steuert. Okay, zusammengefasst, ähm, dieser eine Satz, das ähm, die Wahrnehmung dazu dient, ein möglichst konsistentes Bild von der Umgebung zu machen. Das ist sozusagen die zentrale Funktion der Wahrnehmung ähm, und dem ordnet sich im Prinzip einfach alles unter.